Komm. Nee, das ist das hallo, hallo, hallo, hallo, hallo. Okay? Hallo, ich sag so, Ihnen was. Zeigen, kein, okay. kein Gesicht. wir können ganz gut miteinander sprechen. Okay? Wo okay. ein Messer oder so, dann die Raus! Das Ich sag Ihnen. Ruhe Ruhe jetzt. jetzt. mir jetzt gehen Ich bin ja! so Kass, so mit dir? Fass mich nicht an! Gib mein Kind! Fass mich nicht an! Gib mein Kind! Beruhigen Sie sich! Gib mein Kind! Beruhigen Sie sich! Gib mein Kind! Beruhigen Sie sich! Schau, was machen oh, die Gott mit deinem Opa, mein Schatz! Beruhigen das das Sie sich, aber rören Sie mir zu! Hören Sie zu! Sie mir zu! Geh weg. Ja. Gehen weg! Sie, Sie gehen wenn Sie, weg! Wenn Sie ruhig bleiben, dann gehen Sie weg! Sie gehen machen weg Mutter? Sie Sie gehen von mir! Sie beruhigen Schau. Sie sich! Die Sie Wolle. gehen weg von mir! Was soll das denn und Jetzt tun wir das Handy einmal weg, sonst wäre es echt krankig, okay? Fassen Sie, Sie ja, dürfen ja. mich nicht anfassen! Nein. Was Nein. doch Ihnen jetzt? Ich soll jetzt das Handy Nein. weg tun, und das gehen wir von weit oben weg! Sie dürfen mich Nein. nicht anfassen, das ist weg! Sie sollen okay? Sie soll raus! Raus! Du gehst raus! Sagen Sie, Sie raus! Raus! Sie auf. dürfen mich nicht anfassen. Sie dürfen mich nicht anfassen. Was lassen Sie? Lass ich bin Sie ganz ruhig. Was ja. Ja. Sie? Ja. ja! Ich habe gesagt, nur die Frau raus. Ja. Wenn Sie nichts hören... Aus. Sie okay, muss Angst, okay. Und das mache ich nicht vorher. Und jetzt hören Sie mir bitte zu. Wir können jetzt entweder das entweder so machen, dass ich Sie jetzt fesse, aber ich glaube nicht, dass Sie das vor Ihrem Kind wollen, oder? Also, und deswegen beruhigen Sie sich. Aber die ganze klare ansage die sind wir uns gehen, nicht? Wir nehmen die Gefäßung am Boden, ist das klar? Das kommt jetzt weg? Ja. Wieso? Wieso? Kommt jetzt Sie filmen hier ja. nichts. Sie filmen hier nicht. Kein Gesicht. Sie filmen hier nichts. Sie dürfen mich ja. nicht anfassen. Ja. Was ja. ist das? Tun Sie... Ja. Ich Sie nicht Ich mach nach Tun ja. Sie das jetzt weg? Kein... Tun Sie das halt jetzt weg! weg. Okay. Sie dürfen mich nicht anrufen! Tun Sie das jetzt weg! Hund ich mache diese Fide so, ich muss hören, was Sie sagen! Tun Sie das jetzt weg! Da, weg. da draußen wird bin ich mit Ihnen gesprochen, das Jugendamt ist da! Ja, und? Dabei standen Sie Angst! Haben Sie Angst! Angst? Haben Sie Nein. Angst! Nein. Nein. Sie Nein. Haben Sie Nein. Angst! Haben Sie Angst! Haben Sie Angst! Nein. Nein. Ich hab gesagt, die Jugendamt! So, jetzt da. Sie dürfen mich nicht anfassen. Ah. Sie dürfen alles hier, oder? Nein, ich darf mein Recht. Ich weiß, was mein Recht ist. Ich weiß auch, was meine Recht ist. Was, was mein... Was, Sie sind Richter oder Staatsanwalt? Sie, Sie sagen, dass Sie ein Recht haben. Sie sind Recht? Ich habe keine Recht hier, oder? Sie haben kein Recht. Sie, Sie bleiben jetzt hier. Ich weiß, ich mache nur... Sie bleiben jetzt hier. Ich, ich mache das... Diese Video Sie auf dem Boden. Ich mache diese Video. Was, was, was, was, sind Sie? Sind Sie Bullseier, oder? Ich bin ganz ruhig. Sie sind aggressiv. Ich bin ganz ruhig. Ich bin ganz ruhig. Ich will nur schauen, was machen Sie? Was ist? Sie ist das das ist Sie Eine hatten? Maßnahme, Sie bleiben. Jetzt weg. Wieso? Sie mich. wieso? Wieso? Ja, wieso? Warte, Moment, Moment. Ich muss schauen. Sie das, das, das unglaublich. Ach, meine Hand, meine Hand! Meine Hand, meine Hand! Mein Hand, bitte ja, meine oh. Hand! Meine Hand! Meine Hand, ja. meine Hand, meine Hand! Bitte meine Hand, meine Hand! Meine Hand, sie dürfen mich nicht am Balkon sperren! Sie dürfen mich nicht am Balkon sperren! Meine Hand, bitte meine Hand! Meine Hand! Meine Hand, meine Hand! Bitte! Bitte meine Hand! Bitte! Okay. Beruhigen wir uns jetzt? Durch. Ich bin ganz ruhig, aber schauen Sie, was er macht! Sie schauen Sie, was er macht, schauen! Beruhigen Sie sich, hören Sie mir jetzt bitte! Mein Hahn, bitte! Hallo, hey! Mein Hahn, wie bitte, bitte, bitte, bitte! Ich bin Yasser! Jasse ja. ja, oder wie? Mein Hahn, bitte! Wie heißt das? Bitte, bitte, bitte, bitte, mein Hahn! Mein Hahn! Ja. Mein Hahn. Hahn, bitte! Schauen Sie mir halt jetzt zu? Er hat den der Straftat, etc. Schauen, was er ja. hat gemacht, hat hat's gemacht hat's mit meinem Hahn. Jetzt beruhigen wir uns. Und den jetzt bitte rein, komm's mit. Ich bin ganz ruhig, aber schauen okay. Sie, was er macht. Ich, er ist nee, jetzt ganz jetzt aggressiv. Jetzt. Sie halt Sie mal mal aggressiv. Sie, halt Sie tun, sind aggressiv. Sie sind aggressiv. Was habe hab ich gemacht? Nehmen Sie doch bitte. Was habe ich rein. gemacht? Sind Sie er sagt nicht zur Richter. Hallo. Der Jasta. Der Jasta. Das ist mal kurz ruhig bleiben. Ich bin ganz Ich bin, ruhig. Ich bin ganz ruhig. Und, und hören Sie ich mal, ich Sie, hören Sie mir mal zu, hören Sie mal, rennen Sie jetzt nicht davon, hören Sie mir mal zu, haben Sie meine Stimme gehört? Ja. Ich ja, ich habe gar nichts gesagt. Also schauen, schauen, schauen Sie, an, was Zeit. er hat gemacht mit meinen Haaren. Okay, und jetzt, also, jetzt berühren Sie nicht. Polizei, ans doch. Das ist meine Meinung. Hallo, kann ich jetzt mal ausreden? Ja. Jetzt hören Sie mir zu, bevor wir da reingehen. Es gibt einen richterlichen Beschluss, dass wir in die Wohnung dürfen und dass das Kind heute in Obhut genommen werden muss.